Lieben, ich begrüße euch. Ich stehe am 11. Juni, am Samstag, bei der Hemsphere. Die erste Hanfmesse im Frankfurter Raum. Und ja, jetzt geht's los hier. Wir haben herrlichen Sonnenschein. Es duftet schon nach äh, Ständen, die hier aufgebaut sind. Ähm, die Leute sind schon am Futtern. Ähm, also es hat noch nicht lange geöffnet. Und ähm, das ist hier übrigens der Hintereingang, äh, wo die ähm, Fressstände sind. Und ich gehe jetzt mit euch über die Messe und zeige euch ein bisschen, was die Frankfurter Messe zu bieten hat. Ihr wisst, es ist hier nicht wie in Wien oder in anderen Ländern, wo Samen oder Stecklinge verkauft werden dürfen. Aber hier haben wir zumindest eine Messe, wo man rauchen darf. Also CBD-Joints und so rauchen hier die Leute. Wir rauchen übrigens auch was anderes. Aber ähm, ja, kommt einfach mit. Ich hätte doch nicht so viel Scherzkekse essen. Das bringen wir zum King Kai. Dann singt er nachher schräg. So, ähm, wo sind wir denn? Scheiße, wir sind falsch rausgekommen. Guck mal, guck mal hier! Digger, Mario my man. schön was dich zu ab, sehen. Ciao, die Leute von Rauchwolke Frank hier. City, was geht ab? Ich weiß nicht, ich wollte dir mal meinen Keks geben. Ich weiß, du darfst ihn aber vor dem Singen nicht essen, weil nee, sonst lallst du mir hier wahrscheinlich. Keks gehst dir. Oh, 205. Marius Melvis. Da leck mich am Ärmel. Da sind wir noch dabei nach der Show. Ja? Mal kann ich hier was gewinnen oder was? Du kannst hier gewinnen, ja. Normal kostet 2 Euro ein Dreher und dann kannst du Caps gewinnen, Klipper-Feuerzeuge, äh, Glasfilter, äh, so, auf, öffliche. Ich schmeiß jetzt hier 5 Euro in die Kasse, ja? Oh, der Marius. Hier. Für euch. Ich drehe jetzt für euch zweimal. Die kommt, machen wir dann, äh, kriegt ihr als Preis, okay? Oh. So, der komm. nächste drehst du. Der nächste dreht der ging für okay, euch. Okay, komm, ich drehe. Richtig mit Schmackes, ja? Uh. Für TIAE TV, komm. Dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö. Oh, oh nein. nein! Hey Leute, ja. komm. Hier, kriegst du kriegst Euro. Du einen Euro. Wer <lacht> kann ich nicht mehr gewinnen, ja? Schau, wenn ich hier getroffen habe, die Petra. Das finde ich nämlich eines der wichtigsten ähm, Hanfutensilien überhaupt. Äh, hallo Petra, erstmal. Ähm, nämlich äh, Kleidung. Ja? Also es gibt ja mit der CD ist, äh, CBD ist alles so. so äh, der Markt ist übersättigt, finde ich, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich finde, das sind immer wieder so Sachen, Leute, schaut euch auch die, die Sachen an, die sehen nicht nur die lassen sich nicht nur toll tragen, sondern haben auch mittlerweile richtig tolle Designs. Ja? Also da solltet ihr wirklich mal reinschauen. Ähm, Frage macht, wird das in Deutschland hergestellt? Komplett alles, ja. Okay, ich also ja den Stoff, also den Jersey, der wird hier auf der Schwäbischen Alb gestrickt, ausgerüstet und genäht. Okay. Dann habe ich noch Webstoffe. Da ist der, bei dem einen ist halt noch eine Mischung, aber der erste Stoff aus deutschem Hanf. Okay. Ja? und Dann habe ich noch einen Stoff, jetzt neu, der ist aus Polen. Okay. Ja. Aber nicht gestohlen? Nein. <lacht> Blöder Gag. Legal gekauft. Ja, aber nee, und dann habt ihr noch so auch so Lebensmittel. Lebensmittel, ne, aber dass man mal so sieht, die Vielseitigkeit von der Pflanze. Ich finde, das wird zu wenig rausgestellt. Ich ja? meine, jetzt im Moment durch diese ganze Legalisierung wird nur das Rauchen. Aber die Nutzpflanze so an unter. sich ist viel wichtiger. Weil es ist die Pflanze unserer Zukunft. Ja, ja? Und die Pflanze bringt Frieden. Das heißt, wenn die alle kiffen würden, wird es keinen Krieg geben. Nee, natürlich hm. nicht. Was wird eigentlich so an Textilien am meisten verkauft? Taschen, T-Shirts, Hosen? T-Shirts. T-Shirts, ja. Mhm. Ja, weil das sieht man. Ja? Stimmt. Dabei ist die Unterwäsche auch sehr wichtig, weil es die einfach auch, auch die in der Haut, Haut, in der Haut genau... Und dadurch, dass da ja keine Chemie drauf ist, ist die Haut geschützt. Und das, was du nachher oben drauf trägst, das ist egal. Genau. Ja, da kannst du dann machen. Aber so ist die Haut eben geschützt. Und das finde, das war ja mein erstes Unterwäsche zu machen. Okay. Ja. Und danach kamen erst die Tische. <lacht> ja, irgendwo muss du anfangen. Ja, ja, natürlich. Man fängt beim Hausbau, beim Keller an. Und ja, übrigens, was ich schön finde, sind auch die Rucksäcke. Die halten ja, ewig, Leute. Also meine Freundin, die hat einen, glaube ich, schon zig Jahre und der sieht immer noch aus wie neu, ja. Petra, ich danke dir und wünsche dir ganz ja, viel Erfolg danke noch, ja. Bis dahin, aber ciao. Alles Schön fällt. dich zu sehen. <lacht> Schön, danke, dass du mal gute Zeit hast. So, du bist ja auch schon so ein Urgestein. Wie lange gibt es euch schon Utopia? Das ist ja schon.. Äh... Ja, Eda hat Udopia 81 gegründet. 1981? 81 hat wow. er äh, Utopia gegründet in Bremen ne, und hat den ersten richtigen Headshop gemacht. So mit klare Glasvitrinen, wo dann überall die Bonks aufgereiht waren. Das war für damals nicht sehr üblich. Man hat ja damals Bonks eher gekriegt in so Hippie-Stores, so, wo man seine Räucherstäbchen und seine Batik-Klamotten hatte und so. Ne? Und da hast du dann zwischen den Regalen deine Tonschelums gesehen und so ein paar ein Was paar hat sich davon. denn geändert, deiner Meinung nach? Früher gab es, habe ich vorhin noch drüber geredet, früher gab es ja überall immer nur Haschisch, jetzt gibt es äh, fast überall nur noch äh, Blüten. Was ja. wat, wat hat sich so, so für dich so geändert? Also, als ich angefangen habe äh, mit dem Rauchen, mit dem Konsum, habe ich ja äh, sowieso nur Sorten gekannt. Es gab keine schlechte Ware auf dem Markt, das kam erst später, dass dann nachher ja. so komisches Zeug äh, kam. Und äh, man hat halt kein Weed geraucht, weil das eben nicht potenziert war. Normalerweise hat man Dope geraucht, weil das in etwa die THC-Stärken hatte, wie heute das Gras hat. Ne? Also äh, zwischen 12 und 20 Prozent waren üblich bei gutem ja. ne? so. Doof. Was gibt denn bei der Neues überhaupt? Du hast äh, irgendwie auch noch ein Highlight, ne? Ja, äh, unser super Special Highlight ist zwar nicht das neueste, aber äh, immer noch äh, der, Hit, der Bringer schlechthin. Das ist unsere Titanpfeife. Ah, okay. Ne? Die T-Pipe. Das ist wirklich komplett aus Titan. Ja? ja, das Ding ist komplett aus Titan. Schon alleine das Material beim Rauchen hat so einen unterschiedlichen anderen Geschmack. Also, ich habe viel Alu und Glas und Speckstein, alles geraucht. Und ich muss sagen, ey. Gerade bei kleinen Pfeifen, Titan, das merkst du sofort, das ist ein anderer Rauchgenuss. Ja, ja, ne? ja. Das Schöne bei dieser Pfeife ist, du brauchst hier kein Sieb. Ne? Wie du siehst, diese kleine Rille da, ja, ne? Die, diese kleine Rille, ja. da brennt das sehr regelmäßig ab. Ich habe das, hab das nicht, dass ich ja. rühren muss oder sonst wie was muss, das brennt sauber und das regelmäßig muss ja da. wieder sauber machen und so. Ne? Eben, eben. Ja. Ne? Ja. Und das Schöne ist, wenn du das dann geraucht hast, dann klopfst du den ab einmal im Aschenbecher, wenn die Pfeife noch warm ist, dann schraubst du den, das Mundstück raus und drehst das in den Boden rein. Ne? Okay. Dann kannst du einmal weiter drehen, weil da ist ein Linksgewinde drauf okay. in den Boden und das Innenleben rausholen. Ja, ne? ja, das ist super. Ja, dann ich drehst du das einmal Arschentum durch den Stuhl. Ne? Genau, und dann packst du ihn wieder zurück. Also ich mache meine Pfeife vielleicht einmal im Jahr richtig sauber. Nach drei, vier, fünf Mal rauchen, einmal Taschentuch, das reicht in der Regel. Ne? Also wow. die brauchst du sehr selten Süß richtig auf durch jeden rein. Fall. Aber wenn man die reinigt, sollte man lieber 80-prozentigen Alkohol und Wattestäbchen nehmen. Geht viel besser als Seifenprodukte. Ich werde die mal testen. Unbedingt? Ja, mach, hau rein. <lacht> muss ja, ihr ja, wir müssen alles testen. Wir können, ich ich, ich ja, meine, ja, ich, ja. ich weiß zwar, du bist ein ehrlicher Mensch. Aber ich muss das trotzdem testen. <lacht> das sollst du auch. Unbedingt, so Zieh durch. Beim Kurrauch muss man sowieso mal ein bisschen anders ziehen, wie ihr wisst. Wenn er da so zieht wie bei einer Wasserpfeife, nicht gut. Aber. Schön, das. Wo tut man jetzt hier das Wasser rein? Nee, Quatsch. Ja. <lacht> <lacht> ja, also, wo tut man das Wasser rein, ist auf, <lacht> ist auf jeden Fall eine super Pfeife ja, ja, ja. unterwegs, finde ich. Also kann man äh, schnell einstecken, äh, schnell sauber machen. Von daher ja. finde ich es echt, ähm, ja. cooles Gimmick. Was das Rauchen anbelangt, ne? Ich habe ja mal versucht, äh, einen Purrauchkurs auf äh, YouTube zu geben. Ne? Okay. Weil die meisten Leute sind ja durch das Tabak gewohnt, so lange zu ziehen, bis du was im Hals spürst und beim Vorrauchen ist das halt schon zu spät. Wenn du so lange ziehst, bis du im Hals spürst, Am dann Hus der Husten schon halt, genau. vorprogrammiert. Ne? Genau. Und wenn man auf den Geschmack aus ist, wie das Aroma ist von dem Beet, ne, ja. dann ist das Beste, den ersten Zug nicht ja. richtig anzuzünden, eher so nur... Genau, damit sich nur die Terbenen eigentlich lösen. Ne? Man denkt, da ist nichts, kommt nichts, was ist das? Oh? Ne? Und das brennt nicht. Jetzt atme ich aus aber ich schmecke sofort, mh, das Gras wurde ein bisschen schnell getrocknet und nicht so <lacht> gut fermentiert. Ja, Ist ja. nicht meins. Man hat aber immer so einen Smell auf der Zunge, ne? ja. man, man schmeckt den Taste ja. so wie beim Pepperizer so ein ja. bisschen, ne? dass du so richtig den Geschmack auf der Zunge hast und das liebe ich ja. Und danach kann man ihn ja durchbrutzeln, man raucht die Pfeife ja trotzdem weg, man raucht ja nicht weniger dadurch, dass man so wenig dran zieht oder, oder vorsichtiger dran zieht. Ja. Ja. Ja, Ganz im cool. Gegenteil, da kann man das pure Rauchen besser genießen. Ne? Gut, also Leute, wenn ihr das Teil haben wollt, schaut mal bei Utopia rein und ähm Probiert selber. <lacht> <lacht> Bis dahin alles klar, Meister. Ich danke ja, dir. Mach's gut. Schauen wir uns mal hier von äh, Hybridfilters die äh, Sachen an. Die sind ja übrigens unsere Sponsoren vom Joint Rolling Contest. Fragen wir mal an Lukas. Hey Lukas, hi. Servus, schön dich freut zu freut mich, freut sehen. Du, ähm, man kennt ja so viele mittlerweile Papers und ähm, ähm, ja, jo Joint Hersteller, Papers und Filter, würde ich sagen, mein Gott. Ich bin nervös. Ich immer, wenn man nicht vor der Kamera steht, bin ich mal so nervös. Das kenne ich zu gut. CBD soll helfen, <lacht> habe ich gehört. <lacht> ähm, erzähl mal, was ist eure Philosophie? Wo, so, ihr seid aus Österreich, richtig? Richtig, ja. Wie man wahrscheinlich schwer an meinem Akzent hören kann, ähm, sind wir nicht aus Deutschland, wir sind aus Wien in Österreich. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Wäre dir nicht aufgefallen? Nee, ich, ich spreche sehr Hochdeutsch momentan, dass man mich auch gut verstehen kann. Ähm, wir sind Hybrid Supreme Filter. Ich bin ein Teil davon. Ähm, ich und mein Geschäftspartner, bzw. mein Geschäftspartner und ich, Andreas, haben 2017 begonnen, an dem Filter zu arbeiten. Ähm, es war damals seine Idee, ähm, weil er im Zuge seines Medizinstudiums äh, die These darüber, oder eine These über das Rauchen geschrieben hat und so als halt einen eigenen Filter kreiert hat und durch einen guten Freund von mir haben wir uns 2017 kennengelernt und haben dann insgesamt in dreieinhalb Jahren hundertste verschiedene Filtervarianten ausprobiert und sind dann im Endeffekt im September 2020 mit unserem fertigen Filter auf den Markt gekommen. Okay. Und das, was, was ist besonders daran oder anders? Genau, also äh, das Besondere ist, ähm, wir sind kein herkömmlicher Aktivkohlefilter in dem Sinne, dass wir Keramikkappen an, an den Enden verwenden, sondern wir nutzen Zellstoff. Okay. Hat, hat den Vorteil, dass wir erstens keinen Ke Aktivkohlefeinstaub mehr durchlassen. Sprich, es ist heute Sonntagabend, man kann mit seinen Freunden 15 Dübeln zu Hause rauchen, die Lunge wird nicht pfeifen. Woher wir das wissen, wir haben es auch selbst oft genug ausprobiert. Der zweite große Vorteil ist, dass wir selbst bei Minustemperaturen, Minusgraden nicht verstopfen, nicht ja. schwanden. Natürlich kann es sein, wenn wir besonders kaltes und feuchtes Wetter haben, dass das passiert. Aber in den Winter, die wir momentan in Deutschland und Österreich vorfinden, sollte verstopfen ausgeschlossen sein. Okay. Und ja, bitte? Jetzt sehe ich da einen, einen, so eine Art Filter, wie man das kennt, ne, dieses. Und genau. eine, was ja eher so ein Loch hat. Wo, wo, was ist dann jetzt zum Mundstück? Um, wir haben den prägenden Satz, den man sich gleich am leichtesten merkt: Das Loch kommt zum Mund. Okay. Ich glaube, das, das merkt man sich ich am einfachsten. Kann Einkommen. man sich ganz gut merken, <lacht> ja. Wenn keine Haare drum sind, auf jeden Fall. Nee, Quatsch. <lacht> <lacht> äh. Nee, und, ähm, okay. Also, ich habe gestern schon einen getestet, die sind wirklich schön mild. Lassen sich auch schön rauchen. Ähm, da ist aber noch Granulat auch dazwischen. Ne? Genau, das Besondere auch bei unserer Aktivkohle ist, wir benutzen eine besonders feine Kokosnussaktivkohle. Also wenn man die Pellets von anderen Filter oder Aktivkohlefiltern vergleicht, sind wir wirklich um einiges feinkörniger. Dadurch haben wir bei derselben Menge sage ich einmal, eine höhere Filterleistung, was im Labor auch getestet und bestätigt wurde. Also, wir haben verglichen mit einem herkömmlichen Aktivkohlefilter mit Keramikkappen, wir filtern bis zu 38 Prozent mehr krebserregende Schadstoffe. Wow. Ja, die meisten wissen ja nicht mal. Die meisten sagen nur, oh, Aktivkohle ist gesund. Die wissen es ja nicht mal, dass es da äh, eigentlich zu Feinstaubsachen kommt. Und, ähm, Natürlich ist es auch so, dass Aktivkohlefilter Schadstoffe äh, vermindern. Aber es ist auch so erwähnt, dass. Ähm, der Feinstaub, man muss sich vor, überlegen, wie weit der Transportweg von einem Filter von der Produktion bis zum Endkonsumenten ist. Wie oft sich der Filter bewegt, die Aktivkohle reibt aneinander, wird natürlich feinkörniger und das im schlimmsten Fall atmet dann natürlich ein. Was nicht das Beste ist, vor allem wenn man regelmäßig viel raucht. Aber Papers habt ihr auch, oder? Haben Sie nur genau, richtig. Ja, wir haben äh, momentan 100% Hanfpapier in Senior Papers, aber kommt demnächst vielleicht etwas Neues. Okay. Wir wollen euch auf jeden Fall nochmal bei euch bedanken, weil ihr habt ja uns unterstützt mit dem Joint Rolling Contest. Wie gesagt danke und äh, leute probiert es mal die filter lohnen wirklich ist mal was ganz anderes wie die die man eigentlich kennt so ja mario ich bedanke mich bzw. ich bedanke mich bei cia tv für den rolling contest das war eine großartige idee es war hat richtig spaß zu, gemacht zuzusehen ich ja. war leider zu nervös mir ist das papier gerichtet ich gerissen. Wie, wie ein amateur wie ein Amateur. aber irgendwann schaffe ich es auch noch einmal also, vielen dank auf jeden fall viel erfolg Ciao. dankeschön Zum Pickel ausdrücken. Mit Esser ist das, glaube ich. Und das ist für die Zähne, oder? So ähnlich. Wir es nehmen für die Zähne, genau. Nee, aber ein schönes Set. Das ist ein neues Bürsten-Set, OG Brush. Okay. Sieht geil aus. Es kommt in so einem design Bambus. Und da ist alles drin. Der Ansatz war, wir möchten gerne das Wattestäbchen ersetzen. Okay, weil Umwelt und so. Genau. Dann hast du hier einmal die Baumwolle, einmal die Bronze und Bronze. einmal das Nylon. Warum Bronze? Also Bronze ist für Siebe, für Titannägel, für, für die Depper, sage mhm. ich mal so. Ja. Und du hast dieses Werkzeug. Bei dem Werkzeug gibt es verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Okay. Du kannst zum Beispiel einen Kingwipe nehmen und kannst das dann durch dieses Tuch fädeln. Okay, also das ist zum Reinigen auf jeden Fall. Genau. Habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Und Dann kannst du das zum Beispiel durch das Schill umziehen, ja? Ah, okay. Ah ja, genau. Die Aufsätze, die kann man nämlich abdrehen. Ne? Sonst wäre es ja witzlos. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt noch. So. Ähm, kann man auf jeden Fall abdrehen, super. Und da ist es dann eher zum, ja es ist wie eine Bürste. Jetzt habe ich schon festgestellt, die sind austauschbar. Was, was genau. kostet das Set und was kostet die, ähm, wenn man es nachkauft? Also das Set habe ich kalkuliert, 5, äh, 25 Euro Messepreis, 30 Euro Endkunde laden. Okay. Und die einzelne Bürste liegt dann rundeckig bei 5 Euro okay. im Nachkauf. okay hier irgendwas. Die würdest du mal wieder mit Alkohol reinigen, dann kann man die schon einige Male benutzen. Entweder mit oder. Alkohol, das ist auch eine Möglichkeit, aber ansonsten mit Limpuro, Bio-Reiniger, okay. ja, selbsttätig. Ja, genau. Ihr seid ja von Limpuro, also da gibt so, da habe ich schon mal vor zehn oder vor acht Jahren, habe ich mit denen mal schon mal eine Werbung gemacht, ja, ja. Video gedreht, ne? genau. genau. genau. Ähm, ja, schön, dass es euch noch gibt, oder ähm, da dran sieht man, das hat Bestand, ja. Ja, ist jetzt auch ein bisschen neues Design. Damals hat man noch ein altes Design, das ist ein neues Design, schon ein paar Jahre jetzt mit Bling und Plong. Schön, schön. Na, gefällt mir wirklich, schön. Ähm, ja. Danke und immer wieder was Innovatives. Bis dann. Leben. Was ich euch in einem anderen Video eigentlich noch vorstellen wollte, ist HHC. Ich habe jetzt hier einen Stand gefunden. Was ich nicht möchte, ist Blüten, die mit HHC äh, besprüht sind. Was ist HHC? HHC ist Hexahydrocannabinol, also ein anderes Cannabinoid außer THC. Es soll so ähnlich wirken, ist aber noch nicht im Suchtmittelkatalog. Und deshalb darf man es nehmen. Und äh, die haben uns jetzt hier mal was getestet. Das ist äh, was zum Testen zur Verfügung gestellt mit einem Akku. Das kann man dann so äh, inhalieren. Gibt es auch in solchen Geräten hier. Ähm, und das ist jetzt der Geschmack äh, Gorilla Glue. Das sind natürlich, da wird mit Terpen gearbeitet, das ist jetzt nichts Originales. Ja? Da werden einfach irgendwelche bekannten Strains genommen und äh, damit wird dann gearbeitet. So, ich schau mal, ob das Zeug das Zeug. Also, schmecken tut schon mal ganz lecker. Aber. Mh, mh, schmeckt wirklich lecker. Ich kann es euch allerdings nicht sagen, da ich ja schon, ich habe jetzt schon zwei, drei Wasserpfeifen geraucht ähm, und Keks gegessen. Mh, ist natürlich jetzt schwierig zu sagen ob das wirklich jetzt turnt, ja. Aber schmecken tut es wirklich ganz gut. Das müsst ihr vielleicht selber mal ausprobieren. Ich finde es auf jeden Fall eine interessante Sache mit HAC und deshalb wollte ich euch das mal zeigen. Aber da gibt es noch eine extra Sendung und dann schauen wir uns das ganze Thema mal intensiver an, ja. Also bis dahin. Sieh mal. Also es ist, du solltest das im Mund stecken, nicht in den Hals, Mann. Also ich muss sagen, mittlerweile, das HC turnt doch ein bisschen. Also für Leute, die das überhaupt nicht gewohnt sind, glaube ich, die merken das. Und nicht vergessen Bioflame, ja. <lacht> Output transcript: Und dass du schon heu bist. ist Motherfucking no Shit. Denn ich komm auf miesen Beats wie B.I.G. Mach auf VIP. Will Interviews mit dieser B. Und mache meinen Job, Digga. Bist du nicht mit Zenosis? Neben Drop Top. Digga, glaub mal, dass ich Küse krieg. Vom Bier bis zum Drop Period. Ist ein liebender Mama. Wenn die Bassline droppt, macht der Hühnerhub und fragt mich nach was so oft. Wie ganz ein seid Zeigst blei, Bleischärz im Soft. ist es smooth bist hier on the rocks, ich bin super chill. Klare Sache wie der Schulbesuch. Ich kann mit Taps bezahlen. Klar, flickern, überhaupt Ich sage Sachen, die du googeln musst. So wie Ortsbetan oder dem